vor mir und da hinten sind noch mehr wo gehen so. okay, meine Schüsse hin? Ich stehe. Ich mein, da schießt du nur der hat, den Silencer noch nicht geschossen ja der hat den Silencer <lacht> aber irgendwo, hin, irgendwo hinten im Wald habe ich noch entschieden. aber das hätte ich jetzt auch mit der Level machen können was war der letzte? Es gibt, na, es gibt noch einen Silencer, oder? Ja, der hat, der hat einen Silencer Cup auf jeden Fall yes, Ich habe noch einen lauten Schuss im gehört gefühlt, aber... das schon arg Statt sein Team ist zu reviven, jeder will mal schauen, ob er es lösen kann, wenn so <lacht> Ist das ein Dorf? Ja, ja Meinst du den Dorf? Äh, der da schießt mir an! Na, Ich sag das aber noch nicht über den Barg, ne? Das ist ja nicht. Es gibt doch noch einen zweiten Silencer aber der, den ihr kidnappst, hat definitiv auch einen Silencer gehabt Sofern, dass der aber nicht gefeiert war da Da das war der Gretzte aber noch ein. Da rechts ist er Boah, oder what? Bing. Ach, das wird ja beide mit der Dolch runterflaggt. Der ist wieder gerettet worden! Mhm. Schon wieder! Schießt, da hinten direkt hinterher da mal. einer! Hat irgendwer von euch eine, eine Bombe oder so? Nein. Nice. Ich hab' ein ich muss kurz Dorf von mir. Ich, ich hab' einmal Dude, die ist. Ich glaub, das war's, glaub ich. Nee. nee. No. Das ist das? Halt Nein. Ich hab halt die ganze Zeit auf den Hut geaimt, gewartet, dass der gerätzt wird Die ist er dead die normalerweise Ach, was? gun Headshot Oh, den ja genau kamen cool. Bevor ich für treffe, ich mir geht wieder den die Hutstabler auf die Leiter Überlebt er das? Ein ja, Hit. Er ist auch gesprungen Da ist einer mit dem Boysen-Crossbow. Da ist einer da. Der rennt nach rechts. Ja, ich weiß, irgendwann muss ich mich protecten. Ich kann mich nicht healen und ich kann nicht fighten. Der hat meine mit dem Boysen-Crossbow Einmal Ich Hab ihn. Nicht. Das ich mir auch gerade Oh mein ich Gott. Du hättest das, das mal sehen müssen, wie ich die ganze Zeit um. Ich hab eine Winfield, Alex, ich war dabei. <lacht> das war das mega. Ist der Boss nicht auf unserer Höhe? Der hat mir einen Zug zugeworfen, immer. Du hast beide, der eine ist bei der Stiege unten. Ja, der eine liegt bei der Stiege unten. Hey, der Watts sind beide, Rip. Ah, bei der Stiege meinst du. Fuck, jetzt hast du oh, die Stiege, Ich hab vergessen, dass Nee, normal. nicht. Ja, mir ist aber auch schon wieder einer angeschossen wird. Aber auf jeden Fall, aus dem Team sind zwei der... Also das, was die, die den Alex angreift, sind ein anderes Team. Weil der war definitiv auf dem Haufen mit dem, den ich killt habe und den du killt hast. Mhm. Ich glaube, du kannst den Robert setzen. Ja, nein, ja. das wäre ein bisschen mehr mit den Decks. Oh. Hey, hast du den anzummen? Ja Der ist da ja, hinten Philipp die die Ich war mal kittet Lure. Ich hab keinen Hitmarker gekriegt Ey die Wetterli wetterli ist halt echt gut ey. Er retzt Den Hintergrund Wie, wie, wie, wie komm oh, ich glaub, da hin? Ah. Zwischen den Steinen da. Ich hab sie Der ist da neben mir! Gestohlen. Wo? Der, das muss ein anderes Team sein Na da, hat sie grätscht. Aber sie, sie, sie, ich hab sie wieder da Neben dir Alex, direkt neben dir Direkt, ja. dieses kleine, dieser kleine Felsenspitze daneben dir Da wären sie direkt daneben gestanden Aber jetzt ist das andere Team, hat mich jetzt gesehen Oh Wie ich, oh mein Gott, drei Hits Ist er? Bereit? Ja Er hat drei Hits braucht. Es trennt einer bei mir D3 sind jetzt gescribd, oder? Ja, ein Team ist dead, aber das andere ist halt alive Ja mindestens eine Sparksniper. Aber ah, es sind in der Stacheldraht voll Ich hab unten ein paar verdammt, ja oh, Aber wir sind wirklich gerade Wo ich in der Rohr bin geworden Das Problem ist, da ist der Bobby abgeschossen worden Ich glaube einer, das wartet noch ein bisschen was hat der für eine zweite Waffe gehabt? Eeeeh. Äh. Halt da. das... Oh. Ja, da ist grad wer. Das das ist das der hat mich killt Der hat einen Spark-Sniper. Ah, ja. Fuck, genau. das war Martin, der hat ihn daneben. Kann ich durchschießen? Jetzt schnell ein Stück weiter nach Bobby, kannst du durch das dünne Ding durchschießen, oder? Ja warte mal Das Gitter oben Nein! Das ist da, die, die, die, die, die Wand da Ja wenn du da lange Munition hast kannst du es mit da schießen Ja bei LeBelle, ja Allerdings nicht durch Metallgitter Das ganz wichtig Aber andererseits an einem Wetterlichschuss draufgegangen zu sein Die Frage ist, ist Und, der unten. Priester? allein? Unten ist der Priester Ah ja? ja genau da der, der Ecke Ah ja ist gerade wieder raufgelaufen glaube ich Was hat der jetzt zusammen angeschlagen Der ist oben da oben Hit Nice Ja nice <lacht> <bin weiter. lacht> <lacht> Wie die da oben sind jetzt alles gehalten, ja. Ah das war noch eine von dem Team Ja ja ist ich glaube eine von dem Team war schon der Pass auf, pass auf, ist uns zwei. Ja, es sind zwei Aber einer ist schon dran. Das könnte der letzte von dem Team gewesen sein. Ja. Die, die, die, die wir killt haben, von denen, also die haben ja da einen aus. Ah, ist gestorben vor einer, äh, oh. ist Das ist ein Zugreifen. Ja, ich kann über da. Ich hau irgendwas in der Mitte Direkt hinter dir. Ah, Daneben. Ah. Ah. Ja, hinter dir, die Wahl noch. Der Schüttepanisch wäre so sick gewesen. Nur vier Schuss, Jungs. Die die Hier. Oh, ich Er schwindet mich Umdrehen 2 ist noch letzten Nein, war das nicht Neben ihm warten nicht noch alles, hab Ich noch gesehen das Links Links Das ist neu wahrscheinlich Wo ist er Messer in die Tür Zündet bei uns an Er hat's leider zugemacht Halt doch, Messer hat vorhin gegeben <lacht> Lord, er ist offen Du schaffst Sneak zu uns, bevor du uns anziehen. Wenn ich anziehen ich probably dead. Messer. Definitiv besser. Er Der letzte Schuss hat irgendwie geklungen, als wäre er von der Straße hingekommen. Weiter Nordwesten. Haus dürfte eigentlich nicht sein, aber ich keinen gesehen. Da unten zwielt er, Headshot. Have, das ist uh, noch der, der ist weg! Headshot! Lol! Der the name, the name Down. Was nicht? drei Leute killen gefühlt liegt da noch einer war ein Sheriff dabei? Ich bin ein Sheriff dringt so ab, dem Fleck wir lootet uns beide, ich hab Geier Okay.